Nochmals guten Morgen. Ja, vulnerable Personen, die sollen zuerst geimpft werden. Und was bedeutet vulnerabel? Also es geht um die Fremdwortbedeutung. In der Medizin heißt Vulnerabilität, Anfälligkeit an etwas zu erkranken. Aber was bedeutet es in der Psychologie? Dann seid gespannt. Also ich habe das alles aus Wikipedia herauskopiert und ein klein wenig, ich zitiere also, aber ein ganz klein wenig habe ich auch äh, die Reihenfolge geändert. Das soll uns aber jetzt nicht weiter stören. Seid, wie gesagt, gespannt, lehnt euch zurück. Denkt einfach mit. Vulnerabilität, Quelle, Wikipedia, der Begriff Vulnerabilität, von Lateinisch vulnus, die Wunde, beziehungsweise vulnerare verwunden, bedeutet also Verwundbarkeit oder Verletzbarkeit. Er findet in verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen Verwendung zur Medizin erstmal. In der Medizin bezeichnet man Vulnerabilität die Anfälligkeit an etwas zu erkranken, zum Beispiel an einer Schizophrenie. Mhm. Bei vielen Erkrankungen, gewissen Tumorleiden, psychiatrischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen wie Allergien, wird die Anfälligkeit des Einzelnen daran zu leiden durch verschiedene zusammenwirkende Faktoren bedingt, zum Beispiel genetisch, psychosozial, expositionell, also Schadstoff rauchen und so weiter. Siehe dazu auch Prädisposition und Diathese, Medizin. Im eigentlichen Wortsinn bedeutet Vulnerabilität hier aber auch die erhöhte Empfindlichkeit bzw. Verletzlichkeit von Organteilen oder der Haut gegen Berührungen. Im eigentlichen Wortsinne. Die wahrgenommene Vulnerabilität ist, die subjektive Glaube, ist der subjektive Glaube eines Menschen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, mit der er von einer bestimmten Gesundheitsstörung betroffen sein wird. Ich muss diesen Satz nochmal wiederholen. Die wahrgenommene Vulnerabilität ist der subjektive Glaube eines Menschen, hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, mit der er von einer bestimmten Gesundheitsstörung betroffen sein wird. Einschneidende Maßnahmen, das steht alles in Wikipedia, einschneidende Maßnahmen bis hin zu Einschränkungen von Grundrechten wurden im Zuge der Covid-19-Pandemie und unter anderem damit begründet, dass vulnerable Personengruppen, vor einer Infektion durch Coronaviren geschützt werden müssten. Solange es weder einen Impfstoff noch bewährte Medikamente gegen Covid-19 gäbe. Das Robert-Koch-Institut stellte 2020 eine Liste mit solchen Gruppen zusammen und gab Verhaltensempfehlungen heraus. Gebt einfach Vulnerabilität oder Vulnerabel bei Google ein, geht auf Wikipedia und lest und staunt auch die Quellen die dann noch angeführt werden. Ich habe die jetzt erstmal weggelassen. Kommen wir zu einem wesentlich bedeutungsvolleren Aspekt, nämlich der Psychologie. Und jetzt habe ich mal äh, der Reihenfolge wegen, weil sich es einfach besser darstellen lässt, bestimmte Abschnitte vorgezogen, beziehungsweise in der Reihenfolge geändert. Ich zitiere wieder, in der Psychologie wird Vulnerabilität als das Gegenteil von Resilienz betrachtet. Äh, Resilienz ist praktisch die Abwehrfähigkeit, die Stabilität, in diesem Fall die psychologische Stabilität, gegen Verwundbarkeit also. Jetzt habe ich diesen Abschnitt vorgezogen, weil der passt jetzt einfach besser rein. Und zwar, jeder Mensch durchläuft in seinem Leben mehrere vulnerable Phasen, wie zum Beispiel die Pubertät, in denen eine erhöhte Gefahr besteht, eine psychische Störung zu entwickeln. Das kennen wir. Der in den USA verwendete, weitgehend negativ konnotierte Begriff der Generation Snowflake verweist auf die erhöhte Vulnerabilität und Empfindlichkeit der nach 1990 Geborenen. Die, die Snowflakes, ach alles was kommt ist furchtbar und alles was, was passiert ist furchtbar und ach je und naja. Und da wird dann ganz heftig drauf reagiert. So und jetzt wird spannend. Vulnerable Personen werden besonders leicht emotional verwundet und entwickeln eher psychische Störungen. Die Tendenz zum Beispiel von Routine gelangweilt und äußere Reize suchen. Leicht ablenkbar. Jetzt. Die mangelnde Angst vor Konsequenzen der eigenen Handlungen. Naja, hatte man früher auch als Mut bezeichnet. Aber eigentlich nicht richtig, das ist kein echter Mut. Weiter, wenig Einfühlungsvermögen in die Gefühle anderer Menschen. Das sind alles vulnerable Personen. Unterdurchschnittlicher IQ. Okay. Und jetzt, Tendenz aktiv, impulsiv, aggressiv und leicht zu ärgern. Diesen Punkt, der stand hier oben, den habe ich mal runtergenommen. Stellt euch mal folgendes vor. Einer flog übers Kuckucksnest, wer den Film noch kennt. Man, da wird jemand eingeliefert und sagt, ich bin nicht verrückt. Nee, nee, ist gleich vorbei, ist schon gut. Der Arzt wird gleich hier sein, bleiben Sie ruhig. Ja, aber ich bin noch nicht verrückt. Ja, ja, ich weiß, das sagen alle. Ja, immer mit der Ruhe. Bleibt ruhig. Ach, Mensch, Leute, regt euch nicht auf. Der Mann, der hier gerade eingeliefert wurde. Ach, nein, nein. Der hat das gleiche Leiden wie ihr. Ich, ich habe kein Leiden. Ja, ja, das ist schon gut. Das sagen alle. Und je mehr man sich da wehrt, umso mehr scheint man den Eindruck zu verstärken, dass man doch irgendwie gestört ist. Ich möchte euch nur an eins nochmal kurz erinnern. Das war am 30.06. Dieses Video hier. Corona-Knast in Westladbergen. bergen Das ist ein Skandal. Da hat damals, haben damals die westfälischen Nachrichten am 30.06. darüber berichtet. Der Zaun für Quarantänesünder. Und mit diesem Gedanken lasse ich euch alleine. Jetzt könnt ihr nachdenken. Das war Fremdwörterbedeutung. Und ich sage trotz alledem: Sapere Aude. Habt den Mut, euren Verstand zu gebrauchen. Den gesunden Menschenverstand. So nun. Leute, macht was, aber macht's gut. Ich kann's nur sagen. Und was wir machen, steht unten in der Videobeschreibung. Wer es mit dem Handy noch nicht weiß, wird jeden Tag über 300 Mal aufgerufen. Guckt euch dieses kurze Video an, dann wisst ihr, was in der Videobeschreibung steht. Und dann kommt hier der Link zum Kommentieren. Und hier werde ich wahrscheinlich den Link anbringen, warum es so wichtig ist, vulnerable Personen diesen Ausdruck zu kennen. Also, bis zum nächsten Video. Macht's gut, aber macht was. Ne? Bis dann. Tschüss.